Das Geheimnis für die richtig schnelle Rundenzeit. Wir sind heute für euch zusammengekommen hier im wunderschönen Valencia, um das zusammen mit einem richtigen Profi mal für euch ein bisschen aufzuschlüsseln. Brutales Video, bleibt dran! Hier neben mir ist jetzt der Tom, der Eder Tom, der Tom ist, wer ihn nicht kennt, äh, letztes Jahr, also sprich 2019, in der Alpe Adria Stock 600 Meister geworden und unter anderem als Bayer auch die österreichische Staatsmeisterschaft. Tom, Christi, wie geht's dir denn nach diesem tollen Titel? Servus, also das ist auf alle Fälle mir wichtig zum sagen, dass ich als Bayer österreichischer Staatsmeister geworden bin. <lacht> äh, mein es war ein absolut schönes Jahr letztes Jahr. Ich habe ein Team gehabt, das hinter mir gestanden ist. Ich habe Mechaniker dabei gehabt, die, die richtig professionell gearbeitet haben. Und ich habe die ganze Saison versucht, konzentriert an das ganze nicht zu gehen und das umzusetzen, was wir davor herausgefunden haben, gelernt haben. Genau. Und jetzt ist es natürlich so, dass man da, ich meine, die Alpe Adria ist jetzt natürlich kein, kein Honigschlecken und da haben da keine Nasenbauer dabei, das Niveau ist schon relativ hoch. Ich möchte jetzt für den einen oder anderen, der es nicht kennt, das ist schon idm niveau in dem Bereich, vielleicht ein bisschen günstiger, aber das Starterfeld ist sehr groß und stark. Und wie, wie geht man jetzt in sowas ran, wenn man da jetzt einsteigt oder wenn man mal vielleicht dahin möchte, wie geht man da mental an das Ganze ran, dass man sagt, okay, man fährt jetzt in der Liga, da wo jetzt nicht nur Hobbyfahrer, sind, sondern wo schon zur Sache geht, da haben Langstrecken, WM-Fahrer und so weiter. Also eins von den wichtigsten Sachen, finde ich, ist einmal die Fitness. Die Fitness, wenn nicht passt, kann ich mich mental darauf vorbereiten, wie ich möchte, weil die Konzentration einfach während dem Rennen oder, oder während dem Fahren nachlässt. Und das, ist, das darf überhaupt nicht sein, weil ich muss von der ersten bis zur 16. Runde die gleiche Rundenzeit abspulen können, vor allem in der... Liga, sage ich jetzt einmal. Weil in die Hobbyveranstaltungen ja oft so ist, dass die letzten Runden Sekunden langsamer werden und eine Sekunden langsamer heißt aber mit Sicherheit fünf Plätze zurück. Dann sieht man mal, wie eng dass das Starterfeld beieinander ist. Ganz interessant ist es, dass du jetzt als allererstes das Thema Fitness ansprichst. Es ist wirklich interessant, ich meine, ich sage das auch immer und oft, aber es ist vielleicht ähm, für den einen oder anderen schon geläufig, dass es war, muss fit sein, aber dass es jetzt wirklich auf deiner Prioritätsliste Nummer eins ist ist natürlich jetzt schon für den einen oder anderen wahrscheinlich erschreckend. Was darfst du an einem, einem Hobbyfahrer da draußen fitnesstechnisch mitgeben, dass er mit, mit, mit, mit einem guten Kosten-Nutzen-Faktor äh, diese, diese Fitness auf, einem, auf ein höheres Level bringt, um konstantere oder, oder schnellere Rundenzeiten auf der Rennstrecke zu fahren? Das muss ein Mischung sein aus, aus Kraft und Kombination und Körperspannung. Ähm, wichtig ist, mache ich zum ich mache ich viel Laufen und mache viel Übungen, die wo einfach Kraft und Ausdauer fördern mhm. und wenn du da fit bist, dann bist du im Kopf fit und wenn du das bist, dann kannst du auch das, was du dir vornimmst, den Meter später bremsen oder früher ans Gas gehen umsetzen und bist du das nicht, funktioniert das nicht, harmoniert das nicht auf dem Bike. Okay, du sagst jetzt quasi, das, das, das, das kostengünstigste und effektivste Konzept wäre quasi laufen, weil das kann man ja quasi meiner Meinung nach immer machen irgendwie. Ja, Das ist eine sehr anstrengende Angelegenheit, kann ich bestätigen. Und ja, jetzt sagst du, diese, wie gesagt, diese Fitness ist Priorität Nummer eins für dich und Wahrscheinlich ist es dann so, also so höre ich das raus, dass der Kopf sehr viel Energie zieht und, und dadurch vermutlich die Konzentration ähm, fehlt, um zu sagen, naja, jetzt bremse ich doch ein zwei Meter später und jetzt, jetzt versuche ich da ein bisschen länger stehen zu lassen und so weiter. Also du sagst, dass diese Energie, die vom Kopf genommen wird, die kann man kompensieren mit einem hohen körperlichen Fitnesslevel. Ja, auf alle Fälle bestätige ich. Okay, das ist auf jeden Fall interessant und ich denke, das kann sich äh, der ein oder andere äh, hinter die Ohren schreiben. Und auch ich persönlich, weil ich bin momentan auch stresstechnisch ein bisschen hinten nach mit dem Sport. Also ich bin zwar viele Runden hier gefahren mittlerweile wieder, aber ähm, der Sport bleibt da schon ein bisschen hinten nach. Okay, jetzt sagst du Fitness ist prio ist, ist, ist Nummer eins. Wie ist denn das, das? Es ist natürlich ja so, dass du hast ja auf einer Rennstrecke nicht immer irgendwelche Anhaltspunkte. So, das ist ein Thema, wo mich viele fragen, du, ich habe hier keinen Bremspunkt, da ist kein 200-Meter-Schild oder ich habe das nicht, ich habe das nicht. Was denkst du, kannst du als Profi-Rennfahrer besser als ein Hobby-Rennfahrer um zu erkennen, wann musst du, wo, wie stark bremsen, um so quasi diesen maximal Kurven speed zu erreichen, den du ja eigentlich am Anfang nicht warst? Also, erst einmal ist mit Sicherheit der Mut zum Trauen dass ich sage, ich gehe jetzt einmal einen Meter oder zwei Meter oder das sind ja dann gleich oft fünf Meter später, weil das kann ich ja schlecht einschätzen. Und wo der Unterschied vielleicht liegt, ist einfach das Abschätzvermögen. Auf einer Kurvenhitz am persönlich sage ich jetzt letzten Drücker zum, zum Bremsen und dann merken, hoppala, ich bin ja überhaupt noch gar nicht auf dem Speed, den die Kurven hergibt, dass ich bis zum Scheitel reinhalten kann dann versuche ich das in den nächsten Runden zu verbessern. Aber was ganz wichtig ist, man sollte es nicht über die ganze Strecke machen. Mhm. Vielleicht ein, zwei, drei Kurven aussuchen, maximal. Und mhm. auf die konzentrieren und alles andere laufen lassen, wie es davor war. Weil ich kann nicht auf eine Runde, auf jede Kurve, mir vornehmen, dass ich da irgendwas verbessert ist, da kommt am Schluss nichts raus. Okay, du sagst das quasi eine Art Sektionstraining mehr oder weniger, also die einzelnen Streckenabschnitte raus. Das filtern. Jetzt muss man natürlich dieses rausfiltern, wo man sagt, okay, jetzt mache ich die und die Kurven. Das muss natürlich den Grund haben, wie du sagst, der Hobby ich erkannt, da bin ich quasi langsamer als ich eigentlich hätte sein können. Aber es ist natürlich der Clou, wie ich merke ich denn das, dass ich die Kurven hätte vielleicht schneller nehmen können. An was welches Gefühl vermittelt dir die Erkenntnis, dass du sagst, aha, das, da bin ich jetzt langsam. Das zeigt dann meistens schon die Linie. Die Linie und der Speed am Reifen. wenn ich merke, ich, ich kann die Bremsen weit vor dem Scheitel lösen und eigentlich schon wieder ans Gas und dann, dann weiß ich, ich bin, ich bin sauber zu langsam. Und ich, was heißt sauber zu langsam? Einfach zu langsam. Und ich gehe dann her und wenn ich rauskomme aus dem Training, schreibe ich mir das auf. Ich, ich habe einen Streckenplan und mache mir da am ich zum Ende vom Tag, ist der Streckenplan da kann man wahrscheinlich nichts mehr lesen, so viele Informationen stehen da drauf. Aber es ist für mich wichtig, dass ich das niederschreibe, was ich da für Eindrücke habe, was ich gelernt habe, was ich mir vornehme, im nächsten Turn besser zu machen, genau. Ja, interessant, dass du das so, so akribisch vorgehst. Ähm, äh, jetzt sagst du, okay, du, du stellst es quasi vor dem Scheidelpunkt fest, scheiße, ich kann mein Bremsen schon früher aufmachen und ja, eigentlich möchte ich gerne weiter reinbremsen, aber dann will ich noch langsamer. Und was ist für dich jetzt der Indikator, zu wissen, dass du jetzt da am Scheitelpunkt von anhand deiner Schräglage jetzt langsam bist. Weil ich meine, die, die Physik gibt uns ja vor, Radius, Schräglage, Geschwindigkeit. Das, ist ja die, das sind die drei Faktoren, die wir ja nicht ändern können. Und wenn du sagst, du merkst, du bist langsam, weil du die bremsschutz früh aufmachen kannst, dann musst du das letztendlich am Faktor äh, Schräglage erkennen und was ist da dein, dein größtes Indiz dafür? Hat man, da hast du da einen Anschlagwinkel oder, oder, oder was ist das? Ja, das, das, das, ist, das ist eine Gefühlssache. Ich habe da natürlich schon für mich selber auch irgendwo einen Anschlagwinkel. Entweder ähm, liegt der Ellbogen auf dem Knie auf. Ähm, ich habe die richtige Haltung, einfach das, wo ich gewohnt bin. Oder der Ellbogen schleift am Tier obwohl jetzt ich jetzt der Oldschool-Fahrer eigentlich bin, der wo ohne Elbow down fährt. Ähm, das ist eine Gefühlssache. Das kann man, glaube ich, gar nicht so hundertprozentig so erklären, wie ich das feststelle, dass ich da jetzt langsam bin. Das ist schwierig, glaube ich. Es ist aber natürlich so, dass man halt anhand am Data-Recording relativ gut nachweisen kann, wie schnell, wie schräg man ist. Und es ist ja, wenn man sich die, die Data-Recording, das haben wir uns ja vorher angeschaut, wirklich explizit Durchgeht, dann sieht man, dass du tendenziell immer die gleichen Schräglagen und plus minus Ohren K, und km KMH immer die gleichen Geschwindigkeiten hast. Das heißt, dieses Gefühl muss ja gigantisch verankert sein im, im, im Körper. Und ist es nicht so, dass man das Motorrad auch ein bisschen so das Gefühl gibt, so Kollege, jetzt, das ist jetzt mein Schräglage, da bin ich jetzt festgenagelt und, und, und mehr gibt dir das Motorrad dann das Gefühl, dass mehr nicht gut ist. Ja, das gibt es auf alle Fälle. Das, es gibt einen Bereich, wo ich auf der Bremse in die Kurven rein komm und das Motorrad vorne zum Arbeiten anfangen. So, da merkst du schon, du bist jetzt eigentlich kurz vorm, vorm Einklappen. das ist so, wie soll man das beschreiben, so ein Gefühl, wie wenn, ich, wenn ich das Teil da vorne zum Nudeln anfängt, zum Wollen. Mhm. Und das, wenn kommt, dann weißt du, entweder mache ich die Bremse auf oder, oder lockert es auf alle Fälle oder gehe vielleicht sogar in dem Moment einen Ticken weiter. Nicht den Fehler machen, um auf der Welt die Linie zum halten und die Bremse zum festhalten, sondern wenn ich das merke, dass das der, der Vorderreifen irgendwelche Anzeichen macht zum Einklappen, ein ungutes Gefühl vermittelt, dann muss ich reagieren und entweder mache ich die Bremsen auf und gehe dann weit, oder aber definitiv nicht die Linie um, um alles auf der Welt zu halten. Okay, das ist jetzt natürlich der Kurveneingang und der Scheitelpunkt. Wie schaut es jetzt am, am Kurvenausgang aus? Du fährst mit der 600er, ich weiß nicht, ob du da Traktionskontrolle Traktionskontrolle? Mir darf man in der Stock 600 keine Traktionskontrolle fahren. Okay, also ohne Traktionskontrolle, was vielleicht bei der Sechse jetzt auch nicht so das Problem ist, aber wie ist denn da so dein, dein Gefühl fürs Hinterrad, wenn das einmal zum Rutschen anfängt, das rutscht wahrscheinlich öfters einmal ein bisschen weg oder so, so Kleinigkeiten, wie kompensierst du das oder wo merkst du, aha, jetzt spanne ich das Gas an und jetzt kann ich voll und wo, wann weißt du, wann dieser Moment ist? Ähm, es ist grundsätzlich ist für mich gut, wenn der hinter, wenn, das Hinterreifen, der, wenn sich der bewegt oder wenn der leicht rutscht, weil dann habe ich beim Kurvenausgang schon eigentlich die Richtung, in die wo ich möchte. Das ist bei der 600er natürlich ein bisschen leichter zum Dosieren wie bei einer 1000er, aber bei der 600er versuche ich das Motorrad aufzurichten relativ schnell und dann ist es eigentlich voll. Und ab dem Zeitpunkt darf das auch ruhig rutschen, weil da ist bei der 600er einfach jetzt nicht so viel Leistung da, dass es mir dann gleich abschmeißt. Ja, das ist natürlich eine andere Liga, gell? Also das ist normal, dass das rutscht und äh, mein, ich kann das schon nachvollziehen, aber der eine oder andere kann es vielleicht nicht nachvollziehen. So, jetzt habe ich gehört, du machst ja, also nicht gehört, sondern wir machen auch was miteinander, du machst ja äh, jetzt halt eigene Rennveranstaltungen, also du möchtest ja quasi jetzt halt durch deine Erfahrung im, im richtigen Rennsport, Motorradrennsport, das ein bisschen an, an, an, an Hobbyfahrer, an Einsteiger weitergeben, indem dass du jetzt eigene Events machst. Ich weiß nicht, wo bist du denn da so unterwegs auf euch in Also wir sind mal in Rijeka, Pannonia Ring, Slowakia Ring, Most und Brünn. Ähm, ich mache das aus dem Grund, ich habe die letzten Jahre immer vor, vor meinen Rennveranstaltungen in der Alpe Adria ein Training gehalten irgendwo, bei irgendwelchen Veranstaltern. Und da sind mir halt so, so manche Sachen aufgefallen, die wo jetzt mir als Rennfahrer nicht passt haben, wo ich aber auch von anderen gehört habe, mitgekriegt habe, das und das hat dem nicht gefallen, das und da hat das nicht passt und so weiter und so fort. Und es gibt richtig gute Veranstalter, muss man auch sagen. Und ich versuche halt aus Sicht von einem Rennfahrer für Rennfahrer Veranstaltungen zu machen, ähm, und pick mir sozusagen das Beste aus von dem, was jetzt ich jetzt gelernt habe oder mitgekriegt habe, was, was mir gut gefallen hat, was, was man nicht gefallen hat. Und, und das versuche ich zum Umsetzen. Ja. Okay, das also hast natürlich dementsprechend viel Erfahrung, dass du das Beste reinholen kannst. Wir sind in Reka und am Slackring auf jeden Fall beieinander. Da haben da einige von euch auch mit dabei. Schaut mal gerne bei EDA Racing. verlinkt es natürlich unten in der Beschreibung, welche Veranstaltungen wo die sind und so weiter. Ähm, wahrscheinlich sagt man mir auf jeden Fall auch ein paar mehr Veranstaltungen. Schauen wir mal. Äh, jetzt ist es natürlich so, wie ist es das für einen Einsteiger, weil es ist natürlich fragen mich ja Einsteiger, mh, kann ich da fahren, gibt es da, gibt's da Gruppen für mich, bin ich oder, oder muss ich da Angst haben, dass wir die von hinten abschießen, ist da Einsteiger auf jeden Fall auch erwünscht? Ja, selbstverständlich. Also es ist eine Hobbyklasse und es ist definitiv für Einsteiger geeignet. Ähm, ich versuche eine Gruppeneinteilung zu machen, eine super Organisation, ähm, wir haben getrennte 600er und 1000er in die schnellen Gruppen, das ist was, das liegt mir persönlich am Herzen und ähm, ich werde auch schauen während dem Event, dass die Zeiten einigermaßen zusammenpassen in die Gruppen, wo die, wo die Teilnehmer fahren, genau und auf Nacht, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass man auch auf Nacht ein bisschen eine Gaudi haben kann mit unseren. <lacht> Da kann man vielleicht dann das ein oder andere wieder besprechen und <lacht> am nächsten Tag wieder umsetzen. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall quasi Details ein. <lacht> okay, gut. Nur so ein kleiner, kleiner Einblick, was der, was der Tom in Zukunft noch so macht. Okay, nochmal zurück zu dem Thema Rennen. Was mir auch Anliegen ist, und da muss ich sagen, bin ich schlecht. Weil was ich nicht kann, ist zum Beispiel. Ja, ich bin ein bisschen ein Hosenscheißer. Ich bin, du weißt, ich bin kein langsamer Motorradfahrer. Also, da, da, nur mal so als Beispiel, ich fahre am Slowakia 2010 mit der 1000er und der Tom fährt das mit der 600er. Also, nur mal so, oder 10 bis 10. Ja, 10 hoch, ja. Das ist ein Wahnsinn, oder? Das ist unglaublich. Aber, aber trotzdem habe ich zum Beispiel, ich bin, ich bin eine extrem vorsichtige Erfahrung. Was ich zum Beispiel nicht kann, ist so das Thema Rennen. Und ich denke, in einer Meisterschaft, deswegen bin ich auch noch nie in einer Meisterschaft gefahren, weil ich der Meinung bin, erstens finanziell und zweitens auch, ich habe da nicht den nötigen Biss oder den, den, den, den Mut zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt in eine Alpe Adria-Aufstellung hin und, und mache das. Wie ist denn das da untereinander unter die Konkurrenten? Wie geht man da miteinander um? Und, und hat man da was für einen Respekt hat man da? Hat man da nicht auch ein bisschen Schiss, wenn das soweit ist? Also Schiss habe ich definitiv keinen. Man geht natürlich respektvoll miteinander um, weil... Ähm, viele Freundschaften entstanden haben auf der Rennstrecke. Also es ist jetzt natürlich schon ein, ein Kampf da, aber auch miteinander. Was in so einer Meisterschaft ganz, ganz, ganz wichtig ist und da bin leider ich schlecht, ist der Start. Das ist <lacht> definitiv ein Manko von mir. Ähm, Weil es da einfach in der ersten Kurve Ellbogen, da werden Ellbogen ausgefahren. Das ist Fakt. Und wenn du da nicht bereit bist mitzumgehen, dann verlierst du da mit Sicherheit fünf, sechs Plätze. Ohne. Und da bist das ist wieder ein Level, wo du in einem Zehntelbereich ja sowieso schon beieinander bist. Und da wieder vor zum Arbeiten ist eigentlich ganz, ganz, ganz schwierig. Also der Start ist auf alle Fälle ganz wichtig. Und das ist, wenn, der, wenn ich da hinfahre zu dem Start, dann bin ich vorher schon vor dem Rennen schon ein Viertel, die halbe mit zurück, voll konzentriert. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Ampel aus ist, gibt es nur noch eins. Es ist all in, feuerfrei. Was, was, was glaubst du, was du in dem Moment Puls hast, wenn du da in der Alpe auf der Startaufstellung stehst? Boah, das ist schwierig. Was hast du gehabt bei deinem Versuch? Ja, da bin ich ja in einem freien Turn gefahren und habe dann, ja, der Pan war relativ, was der Pan ist relativ ja. anstrengend, vor allem mit der Außen da habe ich dann 180 oder so gehabt, 187 glaube ich sogar, aber, aber in einem freien Turn, ne? Ich dachte, bin immer sicher, dass da der Puls mit Sicherheit auf 170 aufgeschluckt, ja. wenn es überhaupt gelangt. Ja. Also bin mit Sicherheit. Es ja. gibt auch, wenn es so richtig um was geht, dann merkst du ja direkt oft, also ich merke es, dass der, dass der Herzschlag an der Lippen ansteht. <lacht> das kenne ich irgendwie. Also Herzschlag, da musst richtig, du musst richtig abgehärtet sein. Also ich, ich bewundere das, weil ich meine hin und wieder, das kommt natürlich darauf an, was ich, wenn ich sehe, der Starter fällt hinter mir. Ich starte auch oft auf der Pole und dann sage ich, ja, da hinter mir ist zwei Sekunden langsamer. Dann, dann habe ich da kein Problem damit. Ja, dann weiß ich, das ist da, also da muss ich schon einen großen Fehler machen, dass jetzt stürzt oder so, dass da was passiert. Aber, aber, aber ich habe einmal mal einen Gaststab bei der Schweizer Meisterschaft gemacht und bin aus Zehnter oder Achter gestartet, glaube ich. Und nach der ersten kurven war ich 16. <lacht> und das war und genau aus dem Grund, wie du sagst. Und da habe ich einfach nicht den Mut gehabt. Und ich habe schon Schiss gehabt. Weil die haben wirklich auch, wie du sagst, die a aufgefahren. Jetzt ist aber die Schweizer Meisterschaft vom Niveau her nicht vergleichbar mit der Alpe Adria. Also, also Hut ab vor dem. Was kannst jetzt du jetzt da jemandem mitgeben, der so Hobby-Rennen fährt und auch immer den Puls bis daher hat? Was, was ist da der Tipp, dass der, so als, äh, als Abschlusswort, der Tipp für den Hobbyfahrer, dass der ein bisschen da die Ruhe bewahrt und dadurch vermutlich besser, sicherer und schneller auch Definitiv, ähm, Definitiv einmal keine Angst haben, sondern überzeugt von einem selber sein. Also da musst du mit einem sicheren Gefühl rausgehen, das funktioniert heute und dann ähm, erleichtert das schon viel. Also keine Angst und überzeugt sein. Beim Starten vielleicht einfach einmal alles ausblenden, wirklich gescheit konzentrieren und einfach ganz normal wegfahren, weil ähm, in einem Hobbyrennen ist es jetzt nicht so, dass jetzt da gleich die, die ersten paar Meter so ausschlaggebend sind. Wenn du da normal wegfährst, ähm, bist du eigentlich dabei bei der Musik. Mhm. Du musst da nicht jetzt das Ding aufholen lassen bis auf 15.000 Umdrehungen in erster Gangreihe und dann sofort, wenn die Ampel aus ist, das Ding fahren, sondern wenn du ganz normal wegfährst, ist das oft das weniger mehr mhm. in die Hobbyveranstaltungen okay. und genau? Es ist natürlich so, dass du ich denke, schon du musst ja, du musst ja diesen Biss haben. Da musst du wirklich sagen, und jetzt geh her und ich, wo jetzt erster werden und jetzt all in und da gehe her und. Ne? So richtig scheiß drauf, ich heute halt jetzt voll, nein, das, das musst du haben, das Gefühl, oder sonst wäre du nicht so erfolgreich, denke ich mal. Also das, das, das Gefühl wirst du haben und wirst das ausnutzen, oder? Ja, das musst du haben. Ja. Du musst, auch beim Überholen zum Beispiel, das ist ganz wichtig, das musst du dir vorher im Kopf gelassen. Da kann ich nicht hinfahren und kann ich sagen, jetzt schauen wir mal, vielleicht bremst du doch ein bisschen früher, oder dann kann ich vielleicht vorbeigehen, sondern das ist mir davor klar, egal wann der jetzt bremst, ich bremse später. Das ist <lacht> Fakt. Wenn ich merke, ich kann schneller fahren wie der, dann suche ich mir irgendeine Stelle, wo ich sehe, ich bin vielleicht ein bisschen besser und dann schau ich, dass ich der drauf trabe, Windschatten und dann, wenn der bremst, los ich einfach noch stehen. Das ich <lacht> muss im Kopf gelassen. Okay. Ja, es ist natürlich die Frage, ob man das jetzt einem Hobbyfahrer, einem Einsteiger empfehlen sollte. Ich denke jetzt eher nicht so, weil, weil der Hobbyfahrer hat nicht das Problem, wie der Tom, dass da um Zehntel geht, sondern er geht es teilweise im Sekundenbereich und der fährt an einem Tag zwei Sekunden schneller und er weiß meistens gar nicht warum. Das kommt dann aus anderen Sachen. Das darf ich jetzt einfach nicht empfehlen, dass man da sagt, egal wie spät der jetzt bremst, ich bremse später, weil das kann in der Regel für einen Hobbyfahrer dann blöd ausgehen. Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick in deine Gedanken als, als Rennfahrer. Ich denke, du bist 2020 wieder in der Alpe. Gibt es da schon Termine oder? Ja, es ist schwierig. 2020 wird das ist wieder ein schwieriges Jahr, weil irgendwie noch nichts so richtig feststeht und ähm, eine komplette Alpe-Saison werde ich definitiv nicht fahren, weil ja durch die eigenen Veranstaltungen überschneiden sich schon Termine und ich möchte gerne einen, einen IDM-Gaststatt in Repulring machen mhm. und somit haben definitiv schon mit zwei, drei Veranstaltungen in der Alpe Adria weg und dann ist natürlich die Meisterschaft gelaufen, das heißt, ich werde vielleicht auch zwei Gaststätten machen. Mhm. Okay, dann äh, sagen wir an Tom vielleicht äh, bei seiner eigenen Veranstaltung, wer das gerne möchte oder ich dementsprechend auch. Äh, aber dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück in dem äh, Gaststadt in der IDM. Natürlich okay. bestimmt interessant. Ähm, verfolgen wir es einmal, schauen wir mal, was du da, was du da machst. Und so als, als alter Sack ja eigentlich schon, ne? weil du bist ja auch schon, was bist du? 34. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, ne? Normalerweise müsste der 220 oder 18 sein. Da kann man sich das nicht leisten. Das ist genau das andere. Und, und wenn man ein bisschen Alter hat, dann, dann kann man sich sowas leisten, das ist richtig. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und auch bei den Zuschauern. Grüße gehen raus hier von Valencia. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.